Selbsthypnose kennt jeder. Du wachst morgens auf und schon beginnst die Selbsthypnose. Es beginnen Suggestionen, Gedanken darüber, wie du in den Tag startest. Die sind oft sorgenvoll oder damit auch negativ. In meinem heutigen Video gebe ich dir eine positivere Variante der Selbsthypnose, die dir helfen sollte, dich glücklicher zufriedener motivierender und einfach wesentlich positiver bitte nach der Hypnosesitzung, wenn du nicht vollkommen wach bist nicht in eine verkehrssituation dich begeben wo du sich selber und den anderen gefährden kannst du musst vollkommen wach sein am besten wenn du das am tagenachmittag machst eine viertelstunde und es dann wenn du vollkommen wach bist kannst du weiterfahren oder gehen. Ich empfehle dazu, eine gute Situation für dich zu erschaffen, dass du vollkommen ungestört bist. So kann die Hypnose oder Selbsthypnose auch am besten wirken. Also, wir legen los, entspanne dich und lass es dir gut gehen. Eine Einleitung in die Hypnose.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 und wie sich deine Augen anfühlen, das Gewicht deines Kopfes, deine Atmung, die Musik im Hintergrund, wie du von außen aussiehst, die Temperatur dieses Raumes, deine Füße am Ende der Liege, deine Arme, der Klang meiner Stimme und wie sich deine Augen anfühlen,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 sondern im Dampf, wie der Dampf, der von Trockeneis aufsteigt und dieser Dampf ist angenehm, warm und heiß. Was eben noch hart und fest war, ist nun weich und flexibel